Hallo Lackhausen, hallo Wesel. Ich sitze hier im Bürgergarten am Hummelweg, Lackhausen, Wesel. Egal, ob ihr den Bürgergarten schon kennt oder nicht. Am Sonntag, dem 30.08. ab 11 Uhr, sind Boris Kusmanow und ich, Manfred Schramm, im Bürgergarten und laden euch ein, mit uns über Lackhausen, über Wesel, über Natur und Umwelt, über Stadtplanung, über grüne Politik und vieles mehr zu sprechen. Ach so, das Wetter soll am Sonntag übrigens angenehm und trocken sein. Bis dahin, Manfred Schramm.